sehr heute Abend zum Gespräch die Frau Irene Knoke vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene aus Bonn bei uns zu haben. Frau Knoke, herzlich willkommen. Ähm, Frau Knoke ist ähm, Politik, Politikwissenschaftlerin und ähm, betreibt unter anderem mit Kollegen einen sehr aktiven Blog und Publikationen zum EU- und Afrika-Beziehungen. Herzlich willkommen und dann ähm, auch ein herzliches Willkommen an Eva-Maria Schreiber, Mitglied des Bundestags der Linken aus dem Wahlkreis München und Mitglied auch im ähm, Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich denke, da werden wir heute einige interessante Aspekte, vielleicht auch nochmal andere Aspekte oder andere Sichtweisen im Vergleich zu Montag hören. Da hatten wir ja den Vortrag mit Christine Hacknesch vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, das uns schon mal einen sehr guten Überblick und, und Rundumschlag im Endeffekt über ähm, viele Bereiche gegeben hat. Und ich möchte einfach ähm, direkt starten. Genau, es kommen noch so ein, zwei Leute dazu. Vielleicht noch ähm, eine, kurze, eine kurze formale, ähm, einen kurzen formalen Vorschlag. Ich würde es so machen, dass wir natürlich, es ist ja eine, soll eine offene Diskussion sein. Ähm, vielleicht an den Punkten, wenn wir so ein Thema, Themenbereich beendet oder besprochen haben, dann eben das Wort oder die Fragen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, vergeben darf. Natürlich, aber wenn Sie Zwischendrin sagen, Moment, genau dazu und da möchte ich jetzt noch was dazu sagen und ähm, da habe ich eine Frage dazu. Schreiben Sie einfach am besten in den Chat, Wortmeldung, so wie am Montag auch und dann ähm, können wir Sie dazu hören. Und am Ende natürlich, wenn wir jetzt Themenbereiche gar nicht, ähm, die Sie interessieren oder Ihre Ansätze ähm, gar nicht besprechen, oder berühren sollten, dann können Sie wir ähm, am Ende auf jeden Fall noch Zeit, ähm, damit das alles zur Sprache kommen kann, was Sie loswerden wollen. Anderthalb Stunden haben wir ungefähr ähm, Zeit. Das ist jetzt nicht viel für so ein komplexes Thema. Deshalb wollen wir beginnen. Und ähm, ich darf beginnen mit einer ja, Einstiegsfrage, offenen Frage an die Referentinnen. Was verstehen Sie? Ich komme ein bisschen aus dem Hintergrund, da ich schon gesprochen oder angesprochen habe. Das und Entwicklungszusammenarbeit ja so vielschichtig und fragmentiert in verschiedenen Themenbereichen ist. Was verstehen Sie persönlich unter Zusammenarbeit? Was bedeutet es? Warum ist es wichtig, dass wir darüber reden? Vielleicht Frau Knoke zuerst und dann Frau Schreiber. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, Entwicklungszusammenarbeit, ich, ich denke das ähm, gebietet sozusagen bietet sich aus der Situation, die wir gegenwärtig haben, von einer fundamentalen globalen Ungerechtigkeit und Gleichheit auch, ähm, in der wir einfach ähm, auch Sorge tragen müssen, dass ähm, sozusagen nachhaltige Entwicklungschancen allen zur Verfügung stehen. Und wir kennen das ja auch aus den Debatten aus Deutschland, wenn wir über Bildungsungerechtigkeit oder so sprechen, dann ähm, ist es eben oft so, dass ähm, diejenigen, die nicht die gleichen Chancen haben, eine besondere Förderung brauchen. Ich glaube, Entwicklungszusammenarbeit hat sich im Laufe der Zeit immens gewandelt, auch immens ausgeweitet. Das hieß ja auch früher eigentlich, Entwicklungshilfe war schon sehr starkes Gebernehmerinstrument, ist es in Teilen sicherlich auch immer noch, aber die Tatsache, dass man eben irgendwann gesagt hat, wir reden von Entwicklungszusammenarbeit, sollte eben genau dieses, diese Gebernehmermentalität mentalität so ein bisschen äh, rausnehmen. Heute reden wir oft oder gerne von Partnerschaft auf Augenhöhe. Und das finde ich ein bisschen... Wie soll ich sagen, äh, ist natürlich der richtige und gute Ansatz. Aber ich denke, auf Augenhöhe kann eigentlich nur bedeuten, dass wir ähm, Interessen gleichberechtigt berücksichtigen, weil wir dürfen nie vergessen, dass zum Beispiel eine Handelsbeziehung äh, zum gegenwärtigen Stand nicht auf Augenhöhe sein kann und sowas muss eben auch immer berücksichtigt werden und ich glaube auch da, also Entwicklungszusammenarbeit ist schon seit vielen, es gab eine ganze Reihe von sogenannten Entwicklungsabkommen, die immer auch Handelspolitik mit beinhaltet haben, die ganzen Lomé-Abkommen, danach das Cotonou-Abkommen und jetzt eben ganz aktuell ist das Cotonou-Abkommen 2020 ausgelaufen und jetzt kommt das sogenannte Post-Cotonou-Abkommen, da spielt diese Handelskomponente eine ganz immense Rolle. Und ich glaube, was aus entwicklungspolitischer Sicht dann einfach wichtig ist, ist die Frage der Kohärenz. Auch das wird eigentlich seit dem Jahr 2005 ziemlich intensiv diskutiert. Und es gab mal irgendwie so die Vorstellung, dass alle Politikbereiche der EU, wir reden ja eigentlich gar nicht mehr im nationalen Kontext, sondern muss eigentlich immer die EU ähm, äh, als Player ins Spiel bringen und... Ähm, dass alle Politikbereiche der EU, sprich Handelspolitik, dazu gehört auch die Agrarpolitik der EU, weil natürlich mit den Agrarprodukten gehandelt wird, dass die eigentlich immer kohärent auch die Entwicklungsinteressen berücksichtigen müssen. Und das ist so ein Aspekt, da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, der eigentlich überhaupt nicht funktioniert, würde ich mal sagen. Also die Dominanz des Handelskommissars, sage ich mal, ist sehr viel stärker als die Entwicklungskommissarin, auf Ebene der EU, da ist eben oft ähm, genau das gleiche Machtgefälle sozusagen da, wie wir es auch zwischen den einzelnen Weltregionen haben. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt schon einige Sachen angesprochen, die wir, denke ich, dann vertiefen werden. Erstens mal diese Entwicklung für alle, dass die Nachhaltigkeitsziele der UN sind ja eben nicht Entwicklungsziele für Entwicklungsländer, sondern eben für, für alle, auch ähm, Middle-Income, Low-Income-Countries, also das sind, und auch natürlich für die Industriestaaten, da steckt das alles drin, dann haben Sie gesagt schon, dass die Entwicklungspolitik sich oder die Entwicklungszusammenarbeit sich gewandelt hat. Die, ähm, manche sagen ja, es ist mehr äh, eine innenpolitische, ähm, eine, wird mehr in die Innenpolitik Deutschlands gerechnet gerade mit dem Fokus vielleicht auf Migration in letzter Zeit. Und da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Vielen Dank dafür. Und dann auch natürlich das Thema Multilateralismus, also EU versus äh, bilateralen Abkommen. Ist es vielleicht so, dass sich da unter Umständen auch Dinge, ähm, Dinge konträr laufen? Ich denke, das werden alles Aspekte sein, über die wir sprechen können. Vielen Dank schon mal dafür. Frau Schreiber, vielleicht auch an Sie die Frage, was verstehen Sie unter Entwicklungszusammenarbeit? Warum ist es wichtig, darüber zu sprechen? Ja, äh, Frau Knucker hat es ja schon gesagt, es hat einen Paradigmenwechsel gegeben von der Entwicklungshilfe zur Entwicklungszusammenarbeit. Aber das ist halt Work in Progress. Da wird immer noch viel zu oft von Entwicklungshilfe gesprochen, auch im Ausschuss von manchen Parteien. Und äh, die wirkliche Zusammenarbeit, die bedeutet ja, dass wir paternalistisches Denken hinter uns lassen. Es geht um Partnerschaft und nicht um Hilfe. Und da stecken wir in vielen Projekten eigentlich immer noch viel zu sehr drin, weil viel zu wenig diejenigen, um die es geht, mit einbezogen werden, mit am Tisch sitzen. Zudem müssen wir die historische und aktuelle Verantwortung der Industrieländer thematisieren. Die Verantwortung für Elend, Ausbeutung, Klimawandel im globalen Süden, das muss thematisiert und bekämpft werden, auch von uns selbst. Denn ja, gleichzeitig haben wir trotz des Paradigmenwechsels eine ziemlich große Kritik an der Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit, die ist auch gerechtfertigt. Es stehen viel zu oft eigene Interessen im Vordergrund, wirtschaftliche, geopolitische. Und zudem seit Niebel ist ein weiterer Paradigmenwechsel dazugekommen, die Privatisierung der Entwicklungszusammenarbeit, die wird an privatwirtschaftlichen Interessen ausgerichtet und das Credo von Weltbank, IWF, UN überall heißt, wir können es nicht ohne die Privaten schaffen. Und das, denke ich, ist ein Irrtum, auch wenn es sehr viele Leute sagen. Entwicklungspolitik ist ja mehr als Brunnengraben. Es geht ja nicht nur darum, technische Projekte umzusetzen. Was wir brauchen, ist eine neue internationale Finanzarchitektur, eine globale Klimapolitik, eine neue Weltwirtschaft, eine neue Agrarpolitik, eine neue Handelspolitik. Und das gehört alles mit da rein. Und von daher zielt der Abgesang an die Entwicklungspolitik, der von konservativen Kreisen immer wieder zu hören ist, ins Leere. Das heißt dann immer, Entwicklungspolitik hat die Armut auf der Welt nicht besiegt und ist daher gescheitert. Vielleicht scheitert sie, das kann ich als Ethnologin sagen. Ethnologie hat herausgefunden, dass Projekte nur dann funktionieren, wenn die Bevölkerung vor Ort adäquat einbezogen ist. Und wenn sie es nicht ist, dann scheitern die Projekte und wenn das nicht berücksichtigt wird, ja okay, aber dann müssen wir nicht ein Abgesang auf die Entwicklungspolitik singen, sondern äh, wir müssen die Politik als Ganzes ändern, weil entwicklungspolitische Projekte sind äh, strukturelle Probleme. Äh, das ist ein Problem von Ungleichheit, also Entwicklungspolitik ist Strukturpolitik. Und dahin müssen wir unsere Politik ausrichten. Und das möchte ich jetzt einfach mal, das denke ich reicht jetzt erstmal für den Anfang. Cool. Wir, eins müssen wir auch noch machen. Es ja. sind, mit, es sind äh, sechs oder sieben Ministerien damit beschäftigt, irgendwelche Af Afrikapolitik äh, zu machen. Jeder in seinem Ganzen. Wir hatten im Ausschuss tatsächlich alle Ministerien da sitzen, äh, bis auf lustigerweise das Verteidigungsministerium, das hat gefehlt. Und äh, jeder hat erzählt, was er tolles für Afrika macht und auf die Frage, äh, arbeitet ihr zusammen? Kooperiert ihr? Da gab es äh, ja, es gibt ein Staatsminister-Treffen äh, regelmäßig, alle Vierteljahre. Aber Kooperation ist das nicht und da müsste natürlich auch gewaltig ja. geändert werden. Vielen Dank, Frau Schreiber. Für das ist das. aber, darf ich ganz kurz: Das ist auch das, was, glaube ich, über das Stichwort Kohärenz fällt. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man in jedem einzelnen, ich sag mal, Politikfeld eine Partnerschaft aufbaut, sondern dass die auch miteinander koordiniert sein muss, dass ich eben nicht irgendwie mit meinem vielleicht ganz tolles Projekt, das ich im Handelsministerium oder im Wirtschaftsministerium mit irgendwelchen privaten Akteuren mache, dass ich damit im Grunde eine Afrikapolitik konterkarriere, die entweder das BMZ macht oder eben das entsprechende Land selbst. Also das ist genau das, was mit Kohärenz gemeint war, dass man sozusagen alle Maßnahmen, die in einem Land oder wie auch immer stattfinden, dass das einfach irgendwie besser abgestimmt wird im Entwicklungsinteresse. Mhm. Also Das stimmt absolut, ja. Genau, lassen Sie uns direkt über diesen, ähm, diesen Punkt der der Gefahr der, ähm, ich habe mal gelesen, Verzettelung der ähm, Entwicklungszusammenarbeit ähm, reden. Also einerseits habe ich Sie so verstanden, Entwicklungszusammenarbeit, die Frage ist immer so ein bisschen provokant formuliert, soll natürlich das ganz große Rad drehen. Also sollen sehr, sehr viele ähm, Einzelbereiche praktisch koordiniert werden, ähm, Handels- und Investitionspolitik, ähm, Umweltpolitik, äh, Friedens- und Migrationszusammenarbeit. Aber ist das denn überhaupt ähm, zu schaffen, von einem und zu koordinieren, also hat denn da das zum Beispiel das Bundesministerium für Wirtschaft, Entwicklung und Zusammenarbeit überhaupt eine Koordinierungsfunktion ähm, oder ist es da so fragmentiert, dass es eben sich ähm, die Gefahr läuft zu verzetteln? Es gibt ja zum Beispiel ähm, Stimmen, die sagen oder wenn man entsprechend Artikel liest, ähm, Entwicklungszusammenarbeit soll sich konzentrieren auf das SDG, also Social ähm, Sustainable Development Goal 1 und 2, und zwar Armut und Hunger ähm, zu, zu reduzieren und zu bekämpfen. Und ähm, alles, andere, ähm, alles andere führt zu, zu ähm, zur Verwirrung und führt zu, zu ineffizienten Maßnahmen. Also wie kann es gelingen oder was können Ansätze sein, ähm, einerseits auf äh, nationaler Ebene in Deutschland, andererseits auch ähm, in der eu oder weltweit. Es gibt ja Organisationen wie die OECD, die zusammenarbeiten sollten, diese Anstrengungen zu koordinieren. Was können, kann, was können da Maßnahmen sein oder was, können tatsächlich, was kann tatsächlich getan werden? Also ich, ich glaube, es wäre zu viel verlangt von einem BMZ oder von mir aus auch auf EU-Ebene, vom entsprechenden von der entsprechenden Kommissarin alle Aktivitäten immer ständig im Auge zu behalten. Ich glaube, es geht für alle Politikbereiche darum, die Brille aufzubehalten. Und also die gravierendsten sind für mich die Handels- und Investitionspolitik. Ich rede jetzt wieder auf EU-Ebene, weil Deutschland da gar nicht so viel, weiß nicht, widersprechen Sie mir, Frau Schreiber, aber meine Wahrnehmung ist, dass Deutschland da gar nicht so wahnsinnig viel machen kann, weil man sich eben doch immer in diesem EU-Umfeld bewegt. Ähm, ist die Handels- und Investitionspolitik und ist die EU Agrarpolitik. Und ich habe eben nicht das Gefühl, dass jetzt aktuell, wenn die neue gemeinsame Agrarpolitik beschlossen wurde, dass da, da gibt es ja schon genug Konfliktbereiche ohnehin zwischen Ostländern, Westländern, zwischen konventionellen Bauern, Biobauern, was auch immer. Also die Konfliktfelder sind eh schon immens und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass da noch irgendwie in irgendeiner Form berücksichtigt wurde, dass man eben mit der eigenen Subventionspolitik möglicherweise Exportmärkte überschwemmt und was das für Auswirkungen auf Afrika haben. Dann. Bei der Handelspolitik, glaube ich, hat man schon eine Brille auf, aber die ist eben, das ist keine dezidierte Entwicklungsbrille, sondern es ist eben eine Brille, die sehr stark, Frau Schreiber hat es gesagt, die Interessen ähm, eher der hiesigen ähm, Wirtschaft im Blick hat. Natürlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch ein ganz großer Glaube herrscht, mit dem Freihandel können wir alle Probleme lösen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Leute denken, wir wollen Siemens fördern, sondern es ist wirklich so, dass ein, ein fundamentaler Glaube da ist, dass der Freihandel ähm, alle Probleme löst. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in, in, ins BMZ gehe oder auch auf äh, Entwicklung, selbst auf der politischen Ebene, dann merkt man schon, dass ein anderes Denken da durchaus vorhanden ist. Und dieses Denken setzt sich einfach nicht durch. Und die Brille, die fehlt mir, glaube ich, oft. Ich glaube, es wäre eine Riesenherausforderung, wirklich alle, alle Aktivitäten immer zu koordinieren. Ne? Äh, Umweltministerium muss auch, glaube ich, einfach, ähm, da gelingt es, glaube ich, noch relativ gut, dass man irgendwie so sagen kann, okay, ähm, jede, ähm, Vermeidungspolitik in Deutschland oder der EU ist per se schon mal hilfreich, aber dass eben auch Maßnahmen zur Klimaanpassung durchaus ähm, sich ins Entwicklungsinteresse einfügen können. Also ich glaube, da funktioniert es relativ gut. Meine großen Bedenken habe ich eigentlich bei der Handels- und Investitionspolitik und bei der EU-Agrarpolitik. Ja, da ja, würde ich zustimmen, äh, das sind ähnliche Linien. Genau. Vielleicht auf den Punkt. Ähm, können Sie vielleicht noch mal ganz kurz für die Teilnehmer, wo sehen Sie denn konkret die Probleme in der, also Sie haben ja schon gesagt, wenn man praktisch mit, wenn die EU mit ihren Agrarsubventionen praktisch die Exportmärkte überschwemmt, können Sie das noch mal für die Handelspolitik, es gibt ja die, es gibt die, die, die bestehenden Handelsabkommen, die EPAs, vielleicht können Sie noch mal sagen, wo Sie diese, die Dysbalancen oder die, die, sagen wir mal, dysfunktionalen Mechanismen da sehen, einfach konkret noch mal für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also das ist natürlich auch wahnsinnig fragmentiert. Jedes, also allein in Afrika gibt es, keine Ahnung, wahrscheinlich vier bis fünf verschiedene Handelsregime, die, die gültig werden, je nachdem, ob es ein Land mit, also ob es ein least developed, also ein, ein am wenigsten entwickeltes Land ist, ob es ein low income, middle income country ist. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Dann habe ich die Region Afrika ja auch unterteilt aus EU-Sicht in Nordafrika, das ist das, was als Nachbarschaftsstaaten sozusagen äh, angrenzend an die EU abgehandelt wurde und eben äh, Sub-Sahara-Afrika, was dann äh, unter dem AKP, also dem Abkommen für afrikanische, karibische und pazifische Staaten, im Grunde äh, die ehemaligen Kolonialstaaten sind das. Ähm, das heißt, auch da habe ich eine fragmentierte Politik schon. Aber jetzt mal ganz konkret auf die Handelspolitik gesprochen, was halt... Ähm, Seit dem Cotonou-Abkommen 2000 eigentlich ähm, vehement versucht wurde, ist, man will konform mit der Welthandelsorganisation, mit den Regularien der Welthandelsorganisation sein ähm, und das vorgeschoben sozusagen wird immer stärker ähm, Druck ausgeübt, dass, auch, dass es nicht mehr nur einseitige Zollpräferenzen gibt, wie es lange Zeit eigentlich der Fall war, wo es für die ärmsten Länder auch immer noch ist, muss man so sagen, aber für viele Länder eben nicht mehr, sondern dass die Märkte in Afrika auch zunehmend geöffnet werden für Produkte aus der EU. Und das ist natürlich für, für Länder, die gerade erst dabei sind, eigentlich eine Industrie aufzubauen, kann das immens schädlich sein, weil natürlich, also bei subventionierten Agrarprodukten ist es dann ganz extrem, also auch die Zölle sollen gesenkt werden für Agrarprodukte und man hat das in ersten vorsichtigen Analysen auch schon festgestellt für die Länder, die ein sogenanntes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen abgeschlossen haben, dass es teilweise eben tatsächlich dazu gekommen ist, dass Agrarprodukte verstärkt importiert wurden, dass Industriegüter verstärkt importiert wurden und das torpediert natürlich jede Industriepolitik, jede aktive Industriepolitik, die ein afrikanisches Land vornehmen will. Also ist Und eigentlich Wertschöpfung, ja. Wertschöpfung. Genau, zur, zur Schaffung von Wertschöpfung vor Ort, Schaffung von Industrie, die einfach Arbeitsplätze auch schafft. Wir beschweren uns, wenn irgendwie die vielen jungen Menschen aus Afrika nach Deutschland kommen, weil sie keine Perspektive haben, aber nehmen im Grunde die Jobs oder die Perspektiven vor Ort, indem wir den Aufbau der Industrie verhindern. Hm. Vielen Dank. Frau Schreiber, vielleicht gleich an Sie ähm, gerichtet. Die Nachfrage dazu von der Teilnehmerin, ähm, was Frau Knurke skizziert hat, dass ähm, im Endeffekt die EU-Handelspolitik die Prioritäten Afrikas ähm, nicht wirklich integriert ähm, ist, eine um jetzt die Frage kurz aus, ich hoffe, es wird mir gestattet, die Frage diesbezüglich auszuschmücken, dass diese Sicht sich nicht durchsetzt, das ist ja praktisch nicht erst seit gestern bekannt, dass das, ähm, dass das so, ähm, so läuft und ähm, dass das problematisch ist. An wem scheitert das oder wo scheitert das? Äh, an wem? Das sind ganz viele Punkte. Äh, Frau Knocker hat ja ganz, gerade ganz viele Punkte, was EU angeht. Äh, angesprochen, dann äh, habe ich ja eben kurz erwähnt, dass mehrere Ministerien in Deutschland einen Afrika-Plan afrika, äh, äh, einen afrika -Plan sozusagen haben. Da gibt es Marshallplan mit Afrika, Compact with Afrika, in Entwicklungsinvestitionsfonds äh, vom BMZ, das Umweltministerium hat äh, seine Pläne des Wirtschaftsministeriums, des Agrarministerium, des Verteidigungsministerium natürlich und so weiter. Und was mir schon aufgefallen ist, gerade was Wirtschaftsministerium und überhaupt die wirtschaftliche Zusammenarbeit angeht, Entwicklungsinvestitionsfonds, das sind diese Initiativen, die darauf abzielen, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit vor allem, an die, vor allem an dem Ziel auszurichten, die Privatwirtschaft in den Partnerländern äh, anzukurbeln und unsere, unsere deutschen äh, oder europäische Investoren nach Afrika zu bringen. Da gibt es ja mehrere Säulen. Die eine ist äh, KMU in Afrika unterstützen, die ist allerdings Sein auch so kurz, was KMU ist? In, äh, Klein- und Mittag Unternehmen. Da ist aber durch die Fondsstruktur, die diese Säule hat, mittlerweile auch für europäische Investoren offen. Dann gibt es eine zweite Säule, die rein darauf zielt, dass deutsche Unternehmen in Afrika investieren, um eben dort Arbeitsplätze zu schaffen, die Länder mit Steuermitteln auszustatten damit sie dann Gesundheit und, Bild, in Gesundheit und Bildung investieren können und so, und so weiter. Das Problem ist, dass über das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium dann Sonderwirtschaftszonen eingerichtet werden, Doppelbesteuerungsabkommen da sind, wo das konterkariert wird. Ich will nur das in einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Das BNZ hat in Äthiopien Projekte, wo junge Menschen einen Beruf erlernen. Vocational Training heißt es. Wir sind nach Äthiopien gefahren. Da kriegt man vorher immer so ein schönes Papier mit, so, so, so, so ein schönes Heft, da, wo alles drinsteht, was das BMZ alles macht. Und äh, da waren dann vier Seiten vom Wirtschaftsministerium auch dabei. Und das, was da drin stand, konterkariert das Ganze, äh, weil da äh, eine Analyse pro- kontra investieren äh, gut ist, man kann äh, industrielle Landwirtschaft betreiben. Gut ist, es gibt Sonderwirtschaftszonen, wo man zehn Jahre lang keine Steuer bezahlt, wenn man ausschließlich für den Export produziert. Gut ist, dass man die Leute nicht ausbilden muss, sondern nur anlernen braucht. Und das gut ist, dass ein Niedriglohnsektor existiert. Schlecht ist dass man die Profite nicht so schnell exportieren kann. Und schlecht ist, dass eventuell ein wenig sozialistisches Gedankengut dort noch existiert. Mhm. Und wenn man das dann liest und gleichzeitig vorne sieht, was wir alles machen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da reißt das Wirtschaftsministerium mit seinem, das zarte Pflänzchen, was das BMZ so mühsam aufbaut, äh, weil es einfach platt. Und äh, das ist Bitte? Im, Im gleichen Papier. Im, Im gleichen, gleichen Papier, wo wir uns informieren mhm. vor einer Delegationsreise, was wie, wie ist der momentane Sachstand. Und äh, ja, ich meine, ich habe die äh, Stadt, parlamentarische Staatssekretärin darauf angesprochen und sagte sie nur, oh, das darf aber nicht passieren. Und ich wusste nicht, was sie meint. Wahrscheinlich die vier Seiten in dem, in dem Heft. Ich, ich weiß es nicht dass die hätten nicht drin sein dürfen. Ich, äh, ganz ehrlich, wenn man das dann liest, äh, da, da sind aber genau die Punkte angeführt, die man tatsächlich ändern muss, um zu einer effektiven Entwicklungszusammenarbeit zu kommen. Und Genau die Punkte, die beim Wirtschaftsministerium als positiv dargestellt worden sind, sind ja die, die das verhindern, dass, äh, dass es überhaupt zu einer gescheiten Entwicklung kommt nämlich zum Beispiel keine Steuern zahlen in den Land vor Ort durch die Unternehmen. Lassen Sie uns, lassen Sie uns genau da bleiben. Also ähm, Äthiopien ist ja, wir haben Äthiopien angesprochen, als Beispiel ist ja eines der ähm, Reformpartnerländer, was ja ähm, eh jetzt im, im Zuge der aktuellen Situation dort vielleicht ähm, zumindest fragwürdig erscheint, Reformpartnerländer der, ähm, der BRD im Rahmen des... Marshall-Plans und des Rahmen des Compact with Africa. Und der Compact with Africa ist ja, das Sie haben es schon beide angesprochen, was ähm, ähm, die, den Paradigmenwechsel hin zu, ähm, zu zum, zum, zur Überschrift über deutsche Entwicklungszusammenarbeit, nämlich ähm, Entwicklung durch Förderung von Privatinvestitionen im Endeffekt par excellence äh, oder ja, das ausdrückt eigentlich. Und gibt es denn da ähm, Gibt es denn da ähm, Daten oder sage ich mal Erhebungen ähm, oder wie ist Ihr Eindruck, kann ähm, durch privatwirtschaftliche Investitionen, also da spricht man dann auch ja von dem sogenannten Blending, also dass praktisch über ähm, Privatinvestitionen und ähm, gemeinsam mit öffentlichen Geldern eben ähm, ein größeres Volumen und größere Effekte erzielt werden können, kann das funktionieren? Ähm, kann das denn ähm, positiv laufen? Oder sagen Sie, dieses Geld oder diese Investitionen kommen wirklich durch die Punkte, die Sie genannt haben, bei den Leuten vor Ort nicht an? Da gibt es keine nachhaltige Entwicklung, wenn Sonderwirtschaftszonen praktisch auch für Industrien aus Europa ähm, eingerichtet werden, ähm, wo, wo billig produziert werden kann und keine lokale Wertschöpfung, ähm, Wertschöpfung stattfindet. Also kennen Sie Beispiele oder gibt es... Ähm, Gibt es aus Ihrer Erfahrung Beispiele, wo ähm, das funktioniert? Mal so rumgefragt. Also es, es gibt okay. schon sehr kleinteilig wirklich gute Kooperationsprojekte. Ähm, die ich aber nicht unbedingt jetzt, also die würden nicht unter den Compact with Africa fallen, sagen wir es so. Das sind keine großen Investitionsprojekte. Das ist dann, das sind so kleinere öffentlich-private Partnerschaften, die, finde ich, immer einen relativ klaren Entwicklungsfokus auch haben. Das sind dann aber schon Unternehmen, oft auch kleinere Unternehmen, welchen Bezug auch immer die dann zu Lateinamerika oder Afrika oder was auch immer haben. Vielleicht sind es auch wirklich nur gut Menschen. Ähm, Soll es ja bei Unternehmen auch geben, ähm, dass, äh, dass es wirklich ähm, Projekte sind, wo man dann zum Beispiel den Bioanbau von bestimmten Produkten fördert, dadurch aber auch ähm, globale Lieferketten aufbaut, Abnahmegarantien macht. Das geht dann schon fast in Richtung fairer Handel. Also da gibt es durchaus... Ähm, eine, einige kleinere Kooperationsprojekte, aber das ist eben nicht das, was oft unter diesen Compact with Afrika fällt. Für mich ist, oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil es auch wirklich zeitgleich mit dieser Niedrigzinspolitik kam, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, wir müssen jetzt investieren, ist ja gar nicht mehr so einfach, wenn man Profite generieren will, dass es so ein bisschen auch in die Schiene ging, okay, wo kann ich jetzt investieren, möglicherweise sogar auch institutionellen Anlegern, also die Gelder, die in institutionellen Fonds oder so zum Beispiel liegen, besser noch gewinnbringend äh, ähm, investieren. Also es, ist, ähm, ja, es sind große Investitionsinitiativen, ähm, äh, die eben gerade durch diese kleinen Firmen, die vielleicht tatsächlich einen Entwicklungsfokus haben, gar nicht unbedingt ähm, abgerufen werden. Ähm, und... Ähm, was mir vor allen Dingen Sorge macht, ist eigentlich, dass auch immer mehr öffentliche Entwicklungsgelder dafür ausgegeben werden. Also es ist ja tatsächlich so, dass Gelder abgezwackt werden aus den Entwicklungsfonds. Ähm, die Frau Schreiber kann das vielleicht für fürs BMZ, das BMZ, da bin ich gar nicht so, aber auf EU-Ebene ist es wirklich so, dass wahnsinnig viele Gelder bereitgestellt werden für Garantien für ähm, Investitionsförderungen. Also das ist ganz aktuell, ich, nehmen Sie mich nicht beim Wort, aber in der groben Richtung ist es so, dass wir den neuen mehrjährigen Finanzrahmen der EU, den entsprechenden Entwicklungsfonds jetzt mit 80 Milliarden festgelegt haben und da sind 10 bis 15 Milliarden reserviert für solche Aktivitäten. Das heißt, diese 10 bis 15 Milliarden stehen nicht mehr zur Verfügung für Bildung, für Gesundheit, für ähm, öffentliche Daseinsvorsorge, was auch immer. Also für die klassische, sage ich mal, Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist das, was mir ein bisschen Sorge merkt. Man merkt, der Trend, da geht auch immer mehr dahin. Ne? Klar, man will dann wahnsinnig viele Gelder mobilisieren. Aber erstens, es wurde noch überhaupt keine vernünftige Evaluierung gemacht, ob diese Gelder wirklich tatsächlich neue Gelder sind. Ganz oft wird der Vorwurf erhoben und der scheint nicht aus der Luft gegriffen, dass da oft Investitionen gefördert werden oder, was heißt gefördert werden, noch zusätzlich gepempert werden mit öffentlichen Mitteln, die ohnehin stattgefunden hätten. Also ein Unternehmen kann jetzt sozusagen, weil es sich den afrikanischen Markt erschließen will, kann jetzt noch öffentliche Gelder dafür beantragen, hätte es aber vielleicht sowieso getan. Ähm, steuerrechtliche Regeln sind überhaupt nicht. Also hatte Frau Schreiber ja auch schon angesprochen. Ne? Das ist, wir bräuchten eigentlich wirklich gute Standards im, im Steuerrecht, das auch wirklich gewährleistet ist, dass da Steuern abgeführt werden, wo auch Gewinne generiert werden und nicht in irgendwelche Oasen transferiert werden. Das ist alles bei oft schwachen Institutionen sehr, sehr schwierig. Ähm, dann Arbeitsrechtsstandards, das ist nicht nur in Sonderwirtschaftszonen so. Es ist ja äh, durchaus auch so, dass äh, ähm, in manchen Ländern die Gesetze zwar gut sind, aber eben die, ähm, die Überprüfung der, ähm, der Gesetze nicht funktioniert. Das heißt, es werden Arbeitsrechtsstandards auch jenseits von Sonderwirtschaftszonen oft genug. Und all diese Sachen, die dann, sagen wir mal, durchaus ein Entwicklungs ähm, politischen ähm, Fokus haben können. Also ich bin nicht per se gegen Privatinvestitionen. Ähm, ich glaube schon, dass in manchen Bereichen Privatinvestitionen tatsächlich ihren Sinn und ihre Berechtigung haben. Aber es müssen halt die Rahmenbedingungen stimmen und die stimmen oft genug nicht. Frau Schreiber, das kann man wahrscheinlich direkt an Sie so weitergeben, ähm, als ja. Als Kommentar ähm, nur ganz kurz vielleicht dazwischen. Ähm, der Entwicklungshaushalt für 2022 mit 10,8 Milliarden Euro. Das ist zum, ähm, plus 1,5 Milliarden Euro. Euro für Corona-spezifische Maßnahmen Deutschland gibt tatsächlich die 0,7 Prozent des ähm, Bruttoinlandsprodukts für ähm, Entwicklungszusammenarbeit. Ja, durch Corona hat das zufällig diesmal hingehauen, ja. Ja, genau, was seit längerem gefolgt Und jetzt, ähm, so wie ich es verstehe, ähm, ist aber der Hund darin begraben. Wofür werden diese Gelder tatsächlich veranschlagt ähm, für ähm, Fonds, für Investitionsfonds, die ähm, ähm, Firmen zu... Für Entwicklungsinvestitionsfonds ja. zum Beispiel, die Privatwirtschaft fördern. Und da liegt der Fokus wieder auf eben die Privatinvestitionen und da habe ich fünf Thesen zu. Eigentlich, äh, die Bundesregierung postuliert hat, den entwicklungspolitischen Nutzen von Privatwirtschaftskooperationen, der ist aber kaum empirisch belegt. Mhm heißt ja so toll, Privatsektor ist der Motor jeder Entwicklung. Ohne den Privatsektor können wir die SDGs nicht erreichen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Das ist das Credo bei Weltbank, bei IWF, bei der Bundesregierung, bei der EU, überall. Und das reicht aber nicht aus, um den entwicklungspolitischen Mehrwert konkreter Privatwirtschaftskooperationen zu belegen. Es existieren keine oder kaum belastbare Zahlen, das hat Frau Knucke eben auch schon gesagt. Es gibt keine Evaluierung. Es gibt sehr viele Fallstudien allerdings, die gescheiterte öffentlich-private Partnerschaften dokumentieren. Und dann kommt noch dazu die Hebelwirkung, die versprochen wird. Also From Billions to Trillions nennt das die Weltbank. Durch die Hereinnahme des Privatsektors würden die öffentlichen Mittel in der EZ vervielfacht, also gehebelt werden, aber die tatsächliche Hebelwirkung ist oft wesentlich geringer als erwartet. Die Bundesregierung hat 2011 mit der Deutschen Bank einen Artifonds aufgesetzt. Der Hebel beträgt 1 zu 0,3. Das heißt, auf 10 Euro Steuergelder kommen 3 Euro an Privatinvestitionen dazu. Das ist jetzt nicht unbedingt die wundersame Geldvermehrung. Und außerdem... Äh, geht die Hebelmetapher ja fälschlicherweise davon aus, dass die Beiträge der Privatwirtschaft automatisch auch entwicklungspolitisch positiv wirken. Und das ist eben immer nicht, das ist nicht unbedingt der Fall. Äh, Frau Knoke hat kleine äh, Beispiele, wo das tatsächlich so ist, aber in den meisten Fällen ist es so, dass ein gutes Geschäft nicht unbedingt eine gute Entwicklung bedeutet. Und da äh, muss man eine Schnittmenge her herausfinden äh, zwischen Unternehmensinteressen und entwicklungspolitischen Zielen. Und das ist aber nicht automatisch so, dass in dem Moment, wo jemand da investiert, dass das dann positiv für die Entwicklung ist. Äh, außerdem, These 3 von mir, dass der Fokus auf die Privatwirtschaft die Entwicklungszusammenarbeit entpolitisiert. Äh, weil da geraten zentrale Aufgaben der Entwicklungszusammenarbeit aus dem Blick. Erstmal der Fokus auf die ärmsten und marginalisiertesten Länder und Bevölkerungsgruppen, mit denen sind nämlich keine Geschäfte zu machen. Oder Förderung von Menschenrechten, Umweltstandards, die dann plötzlich ein potenzielles Investitionshemmnis darstellen können. Und äh, wie oder, oder die Frage. Wie gehe ich mit globaler, struktureller Ungleichheit um und wie kann ich die bekämpfen? Das steht jetzt auch nicht unbedingt in diesem Business Framework drin. Und äh, da sind Forderungen wie zum Beispiel Finanztransaktionssteuer, die, sind, die, die hört man kaum noch äh, im Dik Diskurs. Müller hat es immer wieder gewollt, aber kam nie damit durch. Und äh, Stattdessen ist es besonders innovativ, wenn äh, Bundesregierung in Ruanda mit Unternehmen wie U Uber kooperiert. Äh, und die sind jetzt für Steuervermeidung und miserable Löhne bekannt. Also, äh, und außerdem wird es immer intransparenter, äh, weil es sind konkrete Projekte, die ja auch durch KfW äh, oder DEG äh, finanziert werden zum Teil und äh, Ehrlich gesagt, wenn ich wissen will, wo genau, äh, wo genau investiert ihr da, in welche Fonds, was machen die, äh, was, äh, was ist das, dann ist KfW und DEG ein schwarzes Loch, ein riesiges schwarzes Loch, das ist völlig intransparent, weil die wegen der Geschäftsinteressen der Kunden nicht sagen dürfen, wo sie jetzt genau investieren. Das sind aber auch Investitionen, um kriegt man ja manchmal was raus, die eben... Äh, zum Teil Geierfonds äh, oder, oder Fonds, die Krankenhäuser aufkaufen, um sie dann gleich wieder zu verscherbeln und so weiter. Äh, das ist da alles mit drin. Außerdem haben die, hat die DEK über 60 Prozent ihrer Anlagen in Steueroasen. Und äh, die letzte These, die ich dazu habe, äh, auf der einen Seite fördert die Bundesregierung privatwirtschaftliche Initiativen, äh, zerstört damit, aber äh, gleichzeitig wirtschaftliche Strukturen in den Ländern des globalen Südens, weil die für sich das dann nicht aufbauen können. Und äh, da hat äh, die österreichische Forschungsstiftung für internationale Entwicklung hat eine Studie im Auftrag des BMZ gemacht, äh, die äh, hat Folgen des Abkommens mit Tunesien äh, Evaluiert Und die Ergebnisse sind eindeutig. Die tunesische Wirtschaftsleistung droht um 0,52 Prozent zu schrumpfen. Das tunesische Budgetdefizit wird durch den Ausfall von Steuer- und Zolleinnahmen weiter steigen und einen bedrohlichen Wert erreichen. Und das, da muss man sich fragen, welche privatwirtschaftlichen Interessen bedient sie eigentlich, die Bundesregierung? Wie kann es dann sein, jetzt die Frage ähm, mal ein bisschen provokant ähm, gestellt, wie kann es dann sein, Sie haben Ruanda angesprochen, dass ähm, Kagame sich hinstellt in Berlin und sagt, vielen Dank für die ähm, Investitionen in mein Land mit, äh, und Volkswagen, ähm, die ja da der eine der Leuchttürme sind, ähm, in, die als, als Investitionsprojekte oder als öffentlich-private Partnerschaften darauf vorgehoben werden und andererseits mal auch Ökonomen, also immer wieder, wenn man liest, äh, Ökonomen ähm, aus ähm, den Entwicklungsländern und auch Afrikan aus afrikanischen Ländern sagen, ähm, stoppt Entwicklungszusammenarbeit oder stoppt Entwicklungshilfe, es soll um Business gehen. Es soll im Prinzip... Ähm, wie bei dem chinesischen Modell ein bisschen folgen. Wie kann das dann sein? Sind die falsch informiert oder sind die schlecht? Äh, nee, es ist einfach so, ist schon klar. Viel, äh, viele afrikanische Regierungen, die haben auch ein ähnliches Mindset wie europäische Regierungen. Wir sind starke Befürworter einer neoliberalen Politik. Und äh, genauso wie wir diese Politik der Bundesregierung ablehnen, sind wir auch kritisch gegenüber diesen äh, Ansätzen. Aber ja, es stimmt natürlich, viele afrikanische Länder wollen Privatinvestitionen. Aber es sollte, und die findet eben nicht statt, die Debatte, es muss eine Debatte stattfinden, unter welchen Bedingungen man Privatinvestoren ins Land holt, welche durch welche Rahmenbedingungen man sicherstellen kann, dass die Investitionen auch tatsächlich entwicklungsförderlich wirken. Und die äh, ja, diese Debatten finden nicht statt, zumindest nicht unter Einbeziehung, was ich anfangs auch sagte, unter Einbeziehung der Parlamente, der Opposition oder der Zivilgesellschaft, weder in Deutschland noch in den afrikanischen Ländern. Und wir haben ja als Linke sehr viel Kontakte zu zivilgesellschaftlichen und gewerkschaftlichen Akteuren, gerade im Rahmen der Compact with Africa-Initiative. Und die beschweren sich eben massiv, dass Zivilgesellschaft und Opposition überhaupt keine Informationen über die Initiativen erhalten und sich deshalb auch gar nicht dazu äußern kommen. Also ich würde schon abkommen, die äh, von Eliten geschlossen werden, um das mal äh, überspitzt zu sagen, ohne dass eine gesellschaftliche Debatte dazu stattfindet, die gehört dazu, die Einbeziehung von allen, die lehne ich ab, nicht nur als Linke, sondern auch als Ethnologin. Und äh, wenn das stattfindet, dann kann natürlich auch in Privatinvestitionen, in, äh, dann kann man natürlich auch investieren, ja? mhm. aber nicht auf die Art und Weise. Ich würde einfach kurz zitieren aus dem ähm, DEG. Also DEG ist übrigens die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, also die, eine Tochter der ähm, KfW-Bank, also die zwei deutschen Finanzinstitute, die praktisch diese ähm, Fonds abwickeln. 72 Prozent der DEG-Kunden tragen durch die Tätigkeit aktiv zur Armutsverringerung bei und 88 Prozent der DEG-Kunden zu menschenwürdiger Arbeit und Wirtschaftswachstum. Da setzen Sie auf jeden Fall mal ein großes Fragezeichen dahinter, möchte ich so verstanden wissen. Frau Knoke, an Sie vielleicht die Frage, es gibt ja ähm, es gibt eine große Studie aus 2019 zum Compact with Africa, wo im Endeffekt ähm, aufgezeigt wird, dass die ähm, Reformpartnerländer, also die Indizes für gute Regierungsführung und für ähm, praktisch äh, Open for Business, sich verbessert haben, dass aber die Investitionen, also konkret eigentlich deutsche oder äh, europäische Unternehmen, sich gar nicht ähm, in dem Maße haben steigern lassen. Ähm, wo liegt da der Hund vergraben? Warum ist es so? Was könnte die, ähm, die, die Unternehmen hier abhalten, ähm, wenn, die, wenn man eigentlich sagt, die Partner haben ihren Soll erfüllt? Es ähm, gibt bessere Strukturen ähm, in den Ländern. Es ist attraktiver für Business, ähm, aber es kommt gar nicht zu einem Mehr der Investitionen. Also, was praktisch auf den Gipfeln, den Compact-Gipfeln ähm, geprägt wird, ist eigentlich ähm, in der Realität so nicht abgebildet. Die Studie finde ich sehr spannend, ich kenne sie leider nicht. Ich kann jetzt nur vermuten, ähm, also die Länder, die im Compact with Africa drin sind, das sind ja sowieso schon nicht die reformschwächsten Länder gewesen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Investitionsbedingungen im Vorfeld schon eher, sage ich mal, zu den Besseren gehörten in Afrika. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass selbst wenn sich die Bedingungen verbessert haben, dass das jetzt noch nicht irgendwie das Investitions- oder die Anreize für Unternehmen dramatisch verändert hätten. Ich, für mich wäre das jetzt eher ein Beweis dafür, für das, was die Frau Schreiber vorhin auch gesagt hat, dass einfach überhaupt nicht ausgemacht ist, wie viel wir überhaupt hebeln können mit diesen Garantieoptionen, mit diesen Förderungen, in welcher Form auch immer, dass es einfach wirklich eine ganze Reihe von Faktoren gibt, die für eine Investition erstmal maßgeblich sind. Und dazu ist natürlich, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, glaube ich, natürlich ein ganz wichtiger Faktor, aber die waren, wie gesagt, im Vorfeld wahrscheinlich auch schon nicht so schlecht. Und das ist einfach eine Reihe von anderen, zum Beispiel Ausbildung Deswegen finde ich das sehr spannend, was das Wirtschaftsministerium da offensichtlich sagt, weil nämlich eigentlich ist gut ausgebildete Fachkräfte ein ganz, ganz wichtiges Investitionskriterium. Ein Unternehmen investiert nicht irgendwo, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass ich auch die entsprechenden Fachkräfte dafür habe. Und deswegen sind solche Faktoren wie Bildung, Ausbildung auch, naja gut, ich rede jetzt von entwicklungspolitisch sinnvollen Investitionen. Ne? Also wenn ich natürlich einfach nur irgendwo eine Firma hinstelle oder eine Fabrik hinstelle, um mich billig mit Textilien oder so, dann brauche ich äh, jetzt keine qualifizierten Fachkräfte. Aber für eine entwicklungspolitisch sinnvolle Investition muss ich auch gucken, wie sind die Marktbedingungen vor Ort. Vorwärtsintegration, Rückwärtsintegration, also gibt es sozusagen Rohstoffe, die ich direkt weiterverarbeiten kann. Wie sind die, ist die Infrastruktur? Also wenn ich, wenn ich keine vernünftige Infrastruktur habe, um meine ganzen Vorprodukte oder was auch immer ich brauche für meine Produktion überhaupt ankarren zu können, dann, ähm, dann nützen wir die besten rechtlichen Rahmenbedingungen nichts. Und ich glaube, das ist einfach für mich, wie gesagt, ich hätte Interesse an dieser Studie. Ähm, aber das ist für mich eigentlich eher ein Indiz dafür, ähm, dass es eben nicht nur daran liegt, sondern dass es eine ganze Reihe von ganz wichtiger Faktoren gibt. Und dazu zählt Bildung, Infrastruktur, Energieversorgung ist auch so einer der Punkte, die einfach für einen Investor wichtig sind. Ich, äh, mir nützen die besten rechtlichen Rahmenbedingungen nichts, wenn ich ständig Stromausfälle habe, wenn ich irgendwie keine vernünftigen Arbeitskräfte habe und, äh, und meine Produkte nicht abtransportieren kann. Was Sie sagen, geht für mich, von meinem Verständnis, ein bisschen in die Richtung, dass Sie sagen, eigentlich ähm, die Fokussierung auf Länder, die eh vielleicht ähm, zu den Strukturstärkeren in Afrika gehören, das verstärkt eigentlich, oder sagen wir so, ähm, konterkariert die afrikanische Integration zwischen afrikanischen Ländern praktisch und der, den Handel ähm, und die Verbesserung der Beziehungen dort. Ähm, es gibt ja ähm, das afrikanische Freihandelsabkommen, das, ist das größte Freihandelsabkommen der Welt, das geschlossen wurde. Ähm, ich lese auch, dass ähm, dort die Befürchtung ist, dass das wahrscheinlich ähm, auch hauptsächlich europäischen Firmen, nutzt in Afrika ihre Produkte oder in Afrika ihre, ihre, ähm, ihre, ihre Handelshemmnisse zu, ähm, zu verringern. Sie haben da ähm, mal was zu geschrieben, der Africa we want. Ähm, ist das das, ähm, also dass praktisch der Freihandel zwischen afrikanischen Staaten ähm, gestärkt sein muss? Oder ist das eine, ist das eine Möglichkeit? Also ich... Ich glaube, auch das ist nicht einfach. Ne? Also ich meine, wir kennen das auch aus der EU. Es ist nicht einfach, einen gemeinsamen Markt aufzubauen. Und das ist für Afrika, glaube ich, noch viel, viel schwieriger. Ich glaube, dass da aber durchaus ein enormes Potenzial drin steckt, um zum Beispiel äh, regionale Wertschöpfungsketten zu stärken. Und ähm, da merkt man wieder, wie wichtig es wäre, diese Entwicklungsbrille aufzusetzen. Natürlich ist es jetzt... Ähm, äh, das gilt aber auch schon, wenn ich eine Textilfabrik in Äthiopien aufbaue, dann profitiert natürlich das Unternehmen auch sehr stark von Zollerleichterungen, die es gibt. Es geht ja nur darum, wo es produziert wurde und nicht irgendwie sozusagen, wer dahinter steht. Aber ich glaube schon, dass ein enormes Potenzial darin besteht, dass sozusagen auch ein regionaler Handel verstärkt wird, dadurch die Märkte natürlich vergrößert werden. Es gibt auch Unglaubliche Risiken natürlich, weil Afrika ist, ich hatte vorhin schon gesagt, dass es fünf verschiedene Handelsregime gibt, weil Länder einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt strukturschwache Länder, es gibt Binnenländer, es gibt einfach, es gibt Länder, die haben schon eine Industrie, es gibt Länder, die haben noch keine sind ganz stark agrarisch oder von mineralischen Ressourcen abhängig. Also die Unterschiede sind immens. Und diese Unterschiede, auch, auch da bei jeder Marktintegration, habe ich immer Gewinner und Verlierer. Und die wird es natürlich auch innerhalb Afrika geben. Und das irgendwie gut ausgleichen zu können, ist eine ziemlich große Herausforderung. Ich glaube, dass man da durchaus auch profitieren könnte, von den Erfahrungen, die die EU gemacht hat, aber vor allen Dingen auch die, die asiatischen Länder gemacht haben. Ich glaube, da müsste man sich ein bisschen auch dahin mal orientieren. Aber ich glaube schon, dass ein Potenzial darin steckt, zu sagen, den Markt zu vergrößern und regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen. Und da ist eigentlich auch die Handelspolitik der EU oft ein bisschen konträr, weil sie eben auch versuchen, sozusagen mit einzelnen Wirtschaftsblöcken und das sind nicht unbedingt die Wirtschaftsblöcke, die konform sind mit den afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaften. Aber eben diese Freihandelsabkommen jetzt zum Beispiel mit Südafrika, also nicht mit Südafrika dem Land, sondern der Region Südafrika abzuschließen. In dieser Region Südafrika sind aber Länder aus vier verschiedenen Wirtschaftsgemeinschaften in Afrika. Und das Wirkt natürlich, also das macht es für Länder schwierig, sozusagen dann diese Abkommen einzuhalten beziehungsweise überhaupt nur zu vereinbaren, weil man völlig unterschiedliche Zollsätze auf einmal für unterschiedliche Länder hat. Und die Gefahr ja ist da natürlich, dass dann auch europäische Produkte sozusagen hin und her geschoben werden können. Also ich glaube, da gibt es viele Punkte, wo man einfach aufpassen muss und wo man wieder diese Entwicklungsbrille aufsetzen muss, die ich im Moment noch nicht sehe. Dann investiert doch eigentlich Deutschland mit seinen Reformbandländern in, nicht in die Länder, die es am dringendsten nötig haben, die Entwicklungszusammenarbeit. Das ist jetzt eine, eine naive Schlussfolgerung meinerseits. Ja, halte ich nicht für naiv, das ist so. Ist so, Was sagen Sie? Ja, weil die, die müssen einen bestimmten Standard erreicht haben, um überhaupt als Reformpartner zu gelten. Also LDC sind das nicht, also äh, die, die am wenigsten entwickelten, ärmsten Länder. Ja. Hm. Frau Gnocke, wollen Sie noch was dazu sagen oder sonst? Ich stimme dem im Grunde zu, ja, das ist natürlich im Grunde richtig, aber ich glaube schon, dass wir auch beides brauchen. Wir werden sicherlich irgendwie, also wir müssen mit allen Ländern irgendwie zusammenarbeiten. Ich glaube, der Fokus ist dann eben in anderen Ländern oder es müssen einfach unterschiedliche Schwerpunkte in unterschiedlichen Ländern gelegt werden. Ja. Lassen Sie uns, Frau Schreiber, Sie haben in einer Ihrer Thesen vorgesagt, die EZ wird ähm, entpolitisiert. Ähm, letztlich wird sie aber auch ein bisschen politisiert, und zwar innenpolitisiert ähm, in Deutschland, indem Sie ähm, das vielleicht als ähm, jetzt Brücke zu dem, was wir vorgesprochen besprochen haben, warum ähm, gibt es denn überhaupt jetzt seit ähm, 2017 oder 2015 vielleicht diesen neuen Drive, also das verstärkte Interesse? Liegt das an ähm, der Investitionsmöglichkeiten und liegt das vielleicht auch an der, Innenpolitik und der Nationalpolitik in europäischen Ländern, Stichwort Migration, Stichwort Flüchtlings, ähm, sogenannte Flüchtlingskrise und ähm, kann da einmal kurz den ähm, Gerd Müller zitieren, 2018, die Flüchtlingskrise zeigt uns ganz klar, lösen wir die Probleme nicht vor Ort, kommen die Menschen zu uns. Als reiches Industrieland haben wir eine humanitäre Aufgabe. Also welche ist die Zielvorgabe für die Entwicklungszusammenarbeit eine ganz andere, als vielleicht davor noch war, 2015 mit den ähm, Sustainable Development Goals. Ähm, kann Entwicklungszusammenarbeit effektiv Fluchtursachen bekämpfen? Oder ist das, wenn man es mal so pauschal trägt? Das kommt darauf an, was man jetzt als Fluchtursachenbekämpfung kann, sieht. Ne? Äh, richtige, äh, Fluchtursachen im Sinne von, äh, dass die Länder wirtschaftlich so weit auf die Füße kommen, dass man dort gut leben kann und dadurch dann auch keinen Grund mehr hat zu fliehen, ist ja da nicht das, was, äh, was jetzt äh, seit 2015 mit den anderen, mit den afrikanischen Ländern ausgemacht worden ist. Weil das ist eher Abwehr von Flucht und Migrationsbewegungen. Mich irritiert da gerade irgendwen. Äh, Abwehr, Abwehr von Flucht und Migrationsbewegungen nach Europa, das ist ein Kerninteresse der EU-Mitgliedsländer. Und da werden auch große Teile von außen in Entwicklungspolitik untergeordnet, weil die meisten Afrika-Initiativen, wie zum Beispiel Marshall Plan mit Afrika oder Compact with Afrika, sind ja nach der Flüchtlingskrise 2015 entworfen worden. Das sind auch Antworten auf diese Krise, die sind davon nicht zu trennen. Und der EU-Treuhandsfonds für Afrika äh, hat mittlerweile... Mehr als 4 Milliarden Euro für Projekte im Bereich der Fluchtursachenbekämpfung im Sinne von äh, innerafrikanische Grenzen hochziehen, Aufrüstung der lokalen Polizei und Militärkräfte, Kooperation mit autoritären Regierungschefs wie Al-Sisi in Ägypten oder Devi im Tschad, der vor seinem Tod bei Kampfhandlungen mit Rebellen im Jahr... Diesen Jahres über 40 Jahre an der Macht war und die blockieren einfach die Flüchtlingsströme. Und das ist keine Fluchtursachenbekämpfung, das ist halt äh, quasi eine, eine so, sozusagen eine Ausweitung der europäischen Grenze in diese afrikanischen Länder, dass sie da nicht weiterkommen. Das, das ist ja nicht Fluchtursachenbekämpfung. Und dann also äh, gibt es Abschluss von Migrationspartnerschaftsabkommen mit immer mehr afrikanischen Ländern. Da geht es aber nicht um Partnerschaft, sondern darum, äh, Staaten zur Kooperation bei Rückführung zu zwingen. Und die Öffnung legaler Migrationswege spielt hingegen kaum eine Rolle. Und das, äh, das ist äh, ja eigentlich eine Militarisierung der Entwicklungszusammenarbeit, weil das sind, das ist überall da, wo auch die Militäreinsätze sind, wo auch die Bundeswehr mit, da, mit dabei ist. Und das Verteidigungsministerium hat einen relevanten Anteil an den, ähm, an den, ähm, beziehungsweise die Gelder, diese, ähm, all die als Official Development Assistance, also der, der offiziellen Entwicklungshilfe Deutschlands an zum Beispiel OECD gemeldet werden, da sind ja diese Gelder auch mit drin, also diese Investitionen in, in Migrations- ähm, und also Fluchtursachen durch Bekämpfen, durch Zäune hochziehen. Ist das richtig? Oder? Das ist mit da drin, ja. Ja, genau. Es sind übrigens auch Ausgaben mit drin, die man in Deutschland äh, hat, um Flüchtlinge unterzubringen und so weiter. Ich okay. möchte mal ganz kurz... Anschließend eine Sache, die Frau Schreiber gerade gesagt hat, dieses, dass kaum Möglichkeiten für legale Migration geschaffen werden. Und das ist das, das schließt jetzt so ein bisschen den Kreis zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das wäre für mich eine Partnerschaft auf Augenhöhe, weil das ist das fundamentale Interesse in der Partnerschaft zwischen EU und Afrika der afrikanischen Länder. Die sagen, wir wollen viel mehr legale Migration ermöglichen. Und äh, weil sie dann auch davon profitieren, wenn zum Beispiel zu Studienzwecken äh, Menschen nach Europa kommen und dann nach dem Studium wieder zurückkommen ähm, und ihr Know-how einbringen können. Das wären sozusagen auch legitime Interessen ähm, aus Afrika und das wäre für mich dann eine Partnerschaft auf Augenhöhe, wenn man sagen würde, okay, wir versuchen äh, auch diese Wünsche sozusagen gleichberechtigt zu behandeln und das passiert eben zum Beispiel gar nicht. Ähm, aber trotzdem noch ein anderer Punkt, weil ich glaube, das Interesse an Afrika ist auch sehr stark, also ganz klar migrationsgetrieben, äh, bin ich voll dabei, ähm, aber ich glaube auch sehr stark äh, geopolitisch getrieben, weil einfach China ähm, oder dieser Konflikt mit China doch immer, immer stärker wird und äh, China ja immens sein... Ähm, ähm, ja, seinen Einfluss in Afrika ausgeweitet hat, in welcher Form auch immer. Und da, glaube ich, versucht man auch oder will man einfach so ein bisschen auch den Fuß in der Tür behalten, sage ich mal. Weil noch ist Europa als Ganzes gesprochen, ganz klar der wichtigste Handelspartner, auch mit dem höchsten Kapitalstand in Afrika. Also es ist schon, ist immer noch der wichtigste Partner sozusagen, von Afrika. Und ich glaube, das möchte man auch nicht unbedingt, auch aus geopolitischen Gründen nicht unbedingt aufgeben. Wobei China Einzelländer ja praktisch überholt hat. Ja, ähm, also so. in Einzelländern ist, glaube ich, China schon der Wichtigste. Ja, äh, ja. Naja. Mhm. Aber es kommt man im Ausschuss habe, auch ganz oft der, der, der panische Satz, wenn wir nichts tun, machen die dann Chinesen. Dann kommen die Chinesen, ja. genau. Und die sind ja viel schlimmer. Sind sie denn schlimmer? Ist es denn, also was, was ist das chinesische Modell? Und um, ähm, ist es denn so, um die Frage dann anzuschließen, dass durch das, dass man versucht, Schritt zu halten und nicht den Anschluss verlieren will, unter Umständen auch ähm, Standards, die und, oder beziehungsweise Reformanstrengungen der Entwicklungszusammenarbeit der OECD-Länder ähm, zugunsten eines Schritthaltens und zugunsten eines, ähm, eines nicht den Anschluss verlieren, verwässert werden? Ex existiert diese Gefahr? Vielleicht können Sie das nochmal sagen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wo sehen Sie die Gefahren oder, oder was? Kann man von dem chinesischen Modell der Entwicklungszusammenarbeit sprechen und von einem, ähm, einem ähm, OECD-Modell? Wo sind die Unterschiede und wo sind die Gefahren? Also jetzt ist es eine große Frage natürlich, aber ja, können, sehr große Frage. Also, Sie können das sicherlich gut. Ich glaube schon, ähm, natürlich ist die... Also Afrika, China redet auch von Partnerschaft auf Augenhöhe, interpretiert diese Augenhöhe aber tatsächlich ein bisschen anders, interpretiert diese Augenhöhe tatsächlich allen als ein, ich mische mich nicht ein, auch nicht in politische Angelegenheiten. Das heißt, da, wo ich wirtschaftliche Interessen habe, weil es zum Beispiel den Rohstoff XY gibt, da investiere ich und es ist mir egal, wie die menschenrechtliche Lage zum Beispiel ist. Also ich glaube schon, dass da die EU schon noch einen anderen Fokus hat oder auch Deutschland einen anderen Fokus hat, als das China zum Beispiel hat. Wenn Sie nach China gehen, ist es schon interessant, es da, hat sich aber auch geändert. Also noch vor, ich würde sagen, 10, 15 Jahren war die Begeisterung über chinesische Investitionen sehr groß, weil man gesagt hat, die Chinesen, die fragen nicht nach, die kommen einfach und machen. Und das, da wurde dann auch wirklich kräftig gebaut, ein Stadion, hier eine Brücke, da viel in Infrastruktur sehr viel in Infrastruktur und Infrastruktur ist eines der drängendsten Probleme in Afrika. Das heißt, da wurde wirklich immens investiert, investiert in sehr wichtige Bereiche. Aber es hat natürlich die Schuldensituation dramatisch verschlechtert. Es herrschen tatsächlich oft, ich meine, wir kennen das ja aus China selbst, es herrschen nicht unbedingt die Menschenrechtlichen Standards und es werden nicht die Menschenrechtlichen auch die, die Governance-Standards hochgehalten, die, die man schon in der westlichen Entwicklungszusammenarbeit äh, mindestens auf dem Papier. Ne? Das Migrationsbeispiel, glaube ich, ist ein gutes Beispiel, dass ja. man da natürlich auch, äh, wenn die Interessen entsprechend sind, das durchaus auch hinten anstellt. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Ähm, aber ich glaube, es spielt sich schon auf einer anderen Ebene ab. Also äh, von daher, für mich ist das chinesische Modell nicht unbedingt das geeignete Modell, weil es natürlich unheimlich viel auch zu tun hat mit ähm, Ressourcen. Ähm, also die haben ja auch ähm, bestimmte Abkommen dann tatsächlich, die Schulden werden mittels Ressourcen abbezahlt. Äh, und es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass da mehr Wertschöpfung vor Ort geschaffen werden würde, weil ja China selbst die verarbeitende Industrie hat, ähm, die sie sozusagen auch bestücken müssen. Kein statt, ne? das also immer. es gibt einen starken kulturellen Austausch auch tatsächlich. Also es gibt durchaus positive Aspekte, finde ich, auch der chinesischen Zusammenarbeit. Und wie gesagt, die Investitionen, in die Infrastruktur muss man wissen, wie viel sie dann auch, also wie die Infrastruktur standhält. Wenn mal der Hurricane durchzieht oder so, da habe ich auch schon durchaus einige Beispiele gesehen, dass dann eben so eine Brücke auch ganz schnell mal wieder den Bach runtergeht. Aber es gibt durchaus auch positive Aspekte, finde ich. Also ich, ich möchte jetzt nicht nur China-Bashing betreiben, weil ich glaube, es gibt durchaus auch einige positive Aspekte. Auch der kulturelle Austausch gehört da sicherlich irgendwie auch, ähm, oder sagen wir, starker Studienaustausch äh, gehört da sicherlich auch mit dazu. Mhm. Frau Schreiber, an Sie vielleicht eine Frage zu einem ähm, speziellen Aspekt, der ähm, eigentlich sehr, oder der schon seit jeher ähm, mit wechselhafter Zustimmung in meinem Verständnis zur ähm, offiziellen Entwicklungshilfe ähm, oder Entwicklungszusammenarbeit gehört, der OECD-Staaten. Und zwar, ähm, das ist die sogenannte Budgethilfe oder Sektorbudgethilfe. Ähm, jetzt ist es ja so, das ist für die ähm, Handelspolitiker gewisser Parteien, aber auch für ähm, Leute, die, die Privatinvestitionen ähm, bevorzugen, als Paradigma natürlich das absolute No-Go, weil das wäre eine Korruptionsförderung auf direktem Wege. So liest man immer... Ähm, Jetzt ist es aber so, dass Sie sich ja darüber eher positiv äußern. Übrigens auch das Deutsche Institut für Evaluierung, der zusammenhält sich über weil Sie positiv äußert. Können Sie uns da noch mal kurz ähm, einen Einblick geben? Vielleicht nochmal mal als Beispiel, was ist das ähm, Budgethilfe? Ähm, was passiert damit? Wie kann man das ähm, wirksam evaluieren? Ähm, oder wird das, kann, kann man das überhaupt wirksam evaluieren? Genau, und ähm, warum ist das ein Instrument, das wir vielleicht doch brauchen, obwohl es in den letzten Jahren eher in Verruf geraten ist? Ja, also äh, Budgethilfe erstmal, was ist das? Äh, so, dass das meine Oma auf Rügen äh, verstehen würde, wäre, du bekommst Geld damit das, was du brauchst, du dir anschaffen kannst. So. Äh, Im Vorhinein. Statt, Im Vorhinein, statt der Finanzierung vieler unkoordinierter Kleinprojekte bekommt äh, ein afrikanischer Staat Unterstützung beim Aufbau eigener Kapazitäten, indem man ihn für diese für diesen Bereich zum Beispiel Gesundheitssektor äh, ein Budget für, zur Verfügung stellt. Ja? Äh, das muss aber dieses Budget, das ist nicht, das gebe ich nicht einfach so. Das ist an Bedingungen geknüpft. Äh, das Budget muss transparent abgerechnet werden. Die müssten mir dann also sagen, wofür Sie das ausgegeben haben. Aber dadurch äh, können dringend benötigte Dienstleistungen für die Bevölkerung äh, na, aufgebaut werden, eben zum Beispiel im Bildungs- oder Gesundheitssektor. Äh, gleichzeitig werden die Partnerländer dabei unterstützt, Know-how in dem Bereich aufzubauen und Verwaltungsstrukturen zu entwickeln. Äh, da wird dann Unterstützung gegeben und die haben dann das Geld. Äh, die Ausgaben müssen transparent gemacht werden, auch vor dem nationalen Parlament bei Budgethilfe. Das wären halt die, die Bedingungen, die daran geknüpft sind, was auch die parlamentarische Kontrolle stärkt und somit dann auch in dem Bereich unterstützend wirkt. Deutschland hat mal Budgethilfe gegeben, hat sie leider weitgehend wieder eingestellt, obwohl, das haben Sie ja gerade selbst gesagt, Uh, dabei das ist das bmz eigene evaluierungsinstitut uh, ein gutes zeugnis ausgestellt hat und eine hohe wirksamkeit attestiert hat uh, die einstellung der budgethilfe passierte aufgrund einzelner korruptionsfälle die sind aber aufgedeckt worden ein wichtiger grund ist wohl uh, nehmen wir jedenfalls an uh, der Paradigmenwechsel der Entwicklungszusammenarbeit der private Partner gegenüber öffentlichen Partnern favorisiert, weil Budgethilfe wäre ja öffentlich. Und äh, ja, also von mir aus, ich finde schon, dass wenn man da bestimmte Bedingungen dran knüpft, dass Budgethilfe.. Äh, das Mittel der Wahl wäre, weil dann die Länder selber entscheiden, die wissen, die wissen selber besser, was und wie sie es brauchen, als, als äh, ich in Berlin äh, am, am runden Tisch. Ich bemühe mich natürlich hinzuzuhören, aber äh, der cdu vom äh, aus dem Wirtschaftsflügel, der tut das vielleicht nicht. Äh, also da ist, äh, da, da ist dieser paternalistische Zweig der, der bei uns ja immer noch da ist, ist durch Budgethilfe eigentlich zum großen Teil ausgeräumt. Da wird, das, da wird die Hilfe geowned, wie man sagt, oder beziehungsweise von, von den Leuten, von den Ländern selber. Es ist aber natürlich, Frau Knogel vielleicht die Frage an Sie, wie Sie dazu was Sie davon halten oder wie Sie dazu stehen, gibt es die Möglichkeiten, diesem Vorwurf im Prinzip gleich mal die Segel aus dem Wind zu nehmen der Korruption, das Versandeln und das Versickert irgendwie ist das oder wäre das dann schon wieder zu viel Donorship, wenn man praktisch Geld an bereits vorgelegte Reformen und Erfolge knüpfen würde, also retrospektiv oder rückwirkend das sozusagen bezahlt Ist das ein mögliches Konzept oder sowas? wie sehen Sie dieses Instrument insgesamt? Die Budgethilfe meinen Sie? Mhm. Ähm, also ähnlich wie die Frau Schreiber. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass Budgethilfe, also das ist ja wie mit den Reformpartnerschaften, auch Budgethilfe wurde nur den Ländern zuteil, äh, die schon bestimmte Bedingungen sozusagen vorab erfüllt haben. Das wurde nicht in irgendeinem äh, Krisengebiet äh, mit einer hochkorrupten Regierung äh, Geben, sondern das waren eben auch nur die Länder, die, die ohnehin schon ähm, ja, bestimmte verwaltungstechnische Auflagen sozusagen erfüllen könnten. Was ich charmant finde an der Entwicklung, Sie hatten es Ownership jetzt genannt, es ist ja im Grunde, letztendlich ist es eine Haushaltshilfe. Ne? Also wenn Deutschland einen Haushalt aufstellt, dann kommen die einzelnen Ministerien und haben einen Plan und sagen irgendwie, das möchten wir in den kommenden oder im kommenden Haushaltsjahr oder von mir aus auch in einem Dreijahresplan erreichen. Dafür brauche ich so und so viel Geld. Das Geld, das wir nicht haben, nehmen wir am Kapitalmarkt Schulden auf. Das macht natürlich auch jedes afrikanische Land verschlimmert dadurch aber natürlich seine Verschuldungssituation. Das heißt, die Option, und hat natürlich auch nicht die Optionen am Kapitalmarkt, die Deutschland hat, beziehungsweise teilweise nur horrende Zinsen. Das heißt, ist abhängig dann von, ähm, ja, davon sich einzelne Projekte vielleicht finanzieren zu lassen oder eben einfach zu sagen, die und die Gelder fehlen uns und die Gelder gehen dann sozusagen, fließen in den Haushalt ein für ein, ähm, ja, für alle Länder haben ja mittlerweile auch so eine Kenia Vision 2030 oder es gibt ja sozusagen wirklich diese Entwicklungspläne, die ursprünglich mal im Rahmen vom Schuldenerlass, später jetzt im Rahmen der SDGs äh, entwickelt wurden, ähm, wo es eigentlich relativ klare Entwicklungspfade gibt. Und ähm, das ist das, was auch wieder Kohärenz ist. Also dann kann ich sozusagen ein abgestimmtes Programm, das ja als auf Regierungsebene sozusagen zwischen allen Ministerien abgestimmt wurde, kann ich dieses Programm aktiv unterstützen. Und das ist natürlich ähm, relevanter äh, als mit irgendwelchen Einzelprojekten, die dann alle noch irgendwie evaluiert werden müssen. Und dann geht da der Auditor hin und dann müssen wir da wieder Kräfte binden, die ich weiß nicht, welche Evaluierung durchführen müssen. Ähm, das heißt, es ist ja eigentlich viel attraktiver, das kohärente Programm äh, als Ganzes zu unterstützen. Und das, finde ich, macht die Budgethilfe oder Sektorhilfe oder wie auch immer man es nennen will, eigentlich so äh, charmant. Jetzt haben wir praktisch ähm, schon über eine Stunde. Ich möchte gerade eine ganz kurze ähm, Pause einlegen und vielleicht einmal ähm, noch den sagen wir schon über eine Stunde gesprochen, ähm, haben noch 20 Minuten, aber es ähm, gibt noch vieles zu besprechen und kurz den Teilnehmern und Teilnehmern die Möglichkeit geben, ähm, falls jemand ähm, aktiv was fragen möchte, ähm, jederzeit gerne Einfach nur, damit es nicht am Ende äh, hinten runterfällt. Sonst, ich habe noch viele Fragen, dann können wir noch <lacht> lang sprechen. Aber Gibt es ähm, von den Teilnehmern, und Teilnehmern noch ähm, Leute, äh, jemanden, der halt was fragen möchte? Ähm, wir haben ähm, im Endeffekt vor dem Chat kam noch die Frage, ähm, dass ähm, im Endeffekt, äh, ja, gibt es denn bestehen gute Zahlen für eine messbare Entwicklungsförderung durch öffentliche Gelder? Ich glaube, das ist mit der Budgethilfe oder mit, dem, mit der Frage, was wir gerade besprochen haben, ähm, da ist das ja schon angeklungen, ja, dass es eben die Daten gibt, dass das ähm, doch hilfreich ist oder im Umkehrschluss nicht hilfreich ist, wenn man es praktisch plötzlich beendet, äh, so wie es ja geschehen ist. Ähm, Wieso wird nicht vor Förderung eines privatwirtschaftlichen Projekts genau geprüft, ob lokale Unternehmen dadurch Nachteile haben? Ich glaube, das ist das, Frau Schreiber, was Sie meinten, dass man, Sie haben das auch mal, wenn ich Sie zitieren darf, in einer Kleinen Anfrage 2020, daher stellt sich aus Sicht der Fragestellenden und Frage die Frage, wie verlässlich die Prüfungen der DEG tatsächlich sind und wie sehr der Vorfinanzierung vertraut werden kann. Also da geht es um Vertrauen unter Umständen auch, ähm, wie diese Prüfungen, ob das überhaupt ähm, in, re, in relevanten Maßnahmen, in relevanten realistischen Maße durchgeführt werden kann und man das a priori abschätzen kann, was denn der wirklich entwicklungspolitische Nutzen oder auch Nichtnutzen, Schaden von einem ähm, mit ähm, finanzieller Hilfe geförderten Projekt ist. Ich denke, das ähm, ist so jetzt schon angeklungen. Ange ähm, genau. Und ähm, vielleicht können wir dann noch an der Stelle, wenn jetzt keine Fragen gerade momentan ähm, kommen, darüber sprechen. Ähm, Sie, Frau ähm, Gnoke, Sie haben jetzt praktisch gerade schon von der Verschuldung afrikanischer Länder gesprochen, ja, die sich ja im Endeffekt äh, immer weiter aufbaut, also durch, durch im Prinzip äh, Projekte, die gefördert werden, die aber zum Beispiel nicht diesen, ähm, dieses Schenkungselement haben, wie die 25 Prozent, was bei den OECD-Projekten zum Beispiel oder Geldern dabei ist, ähm, bei den chinesischen Projekten gibt es das ja nicht, oder bei der chinesischen Förderung. Ähm, also die Schulden der afrikanischen Länder werden ja immer größer. Und jetzt gibt es zum Beispiel gerade ähm, von ähm, letztem Jahr im Rahmen der ähm, Covid-Pandemie, um mal diesen Brückenschlag noch zu, ähm, zu machen, ähm, ein von den G20 haben 77 Entwicklungsländern ein Schuldenmoratorium gewährt. Ist das jetzt eine ganz ähm, vernünftige und und ähm, ausreichende und großherzige Sache, Frau Schreiber, oder ähm, was steckt da dahinter? Ist das denn so, ähm, so sinnvoll? Ja, ich meine, viele afrikanische Länder waren ja schon vor der Corona-Krise stark verschuldet und Corona hat das nicht äh, verbessert, also denen steht Wasser bis zum Hals oder darüber hinaus. Und dann ist erstmal ein Aufschieben der Schulden eine erste Erleichterung, aber irgendwann muss das beim Aufschieben beim Moratorium muss es ja trotzdem bezahlt werden und das wird die Länder dann noch tiefer in die Schuldenfalle treiben und in die Schuldenkrise treiben. Und deswegen, das hat aber auch G20 jetzt angefangen, einige, wirklich allerdings nur sehr wenige, denen die Schulden zu erlassen. Und wir brauchen meines Erachtens tatsächlich ein geordnetes Staateninsolvenzverfahren, wo dann alle Gläubiger dran sitzen beim normalen Schuldenerlass. ist Es nämlich so, dass die bilaterale der Gläubiger erlässt die Schulden, der Staat A, also Deutschland, erlässt Staat B, ein, ein irgendeiner aus Afrika erlässt die Schulden. Das heißt aber nicht, dass da... Dann die Multilateralen oder die Privaten, die haben auch private Schulden, wie zum Beispiel BlackRock oder Bankenfonds, die erlassen die Schulden ja nicht. Und das ist die Krux. Weil wenn jetzt zum Beispiel Deutschland die Schulden erlässt, dann freut sich BlackRock, weil, äh, weil dann müß, der, der, der will ja weiter sein Geld haben. Ja? Äh, dann wird das Geld, was dann in beispielsweise Ghana frei wird, wird nicht für Gesundheit ausgegeben, sondern dafür ausgegeben, um, Black, um Blackrock zu bedienen. Und das ist ein großes Problem, weil die, äh, so kommen, äh, das ist kein vernünftiger Schuldenerlass. Was wir brauchen, ist tatsächlich eine Staateninsolvenz, am besten unter dem Dach der UNO, finde ich, äh, das, wo dann wirklich alle Gläubiger am Tisch sitzen. Also äh, die bilateralen Gläubiger, die multilateralen Gläubiger und die privaten Gläubiger und dass dann die gesamten Schulden, äh, dass es wirklich ein geordnetes Staateninsolvenzverfahren ist, wo die Staaten die äh, Insolvenz anmelden, dann tatsächlich aber auch auf Augenhöhe verhandeln. Aber sehen Sie dafür eine politische Perspektive? Äh, die gäbe es ja mit Rot-Rot-Grün. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich so, weil die Grünen verlangen das auch und die SPD zum Teil, glaube ich, sogar auch. Ja, Aber die, so anderen, die, möchten, die anderen möchten es garantiert nicht. so Also wirklich. die Debatte gerade um dieses Staateninsolvenzverfahren gibt es ja im Grunde seit dem großen Schuldenerlass im Jahr 2000. Und damals waren die Multilateralen mit dabei, das war die ganz große Diskussion, können wir multilaterale Schulden erlassen, weil bilaterale Erlasse hat es immer mal gegeben, aber da ging es um die ärmsten Länder. die waren überwiegend bei Privaten ähm, nicht verschuldet, China war auch noch nicht so groß äh, als Gläubiger aktiv. Ähm, das heißt, da kam man mit diesem recht umfassenden Schuldenerlass der bilateralen und der multilateralen äh, Schulden eigentlich ganz gut hin. Und damals schon wurde eigentlich von zivilgesellschaftlicher Seite gefordert, wir brauchen ein Staateninsolvenzverfahren, weil wir nicht nur die Schulden regeln müssen, wir müssen auch die Kreditvergabe regeln. Und es ist danach nämlich genau das passiert, was schon befürchtet wurde. Also eigentlich war ja die große Debatte, oh, wenn wir einmal Schuldenerlass haben, dann sind die Länder nicht mehr kreditwürdig. Dem haben wir eigentlich immer widersprochen und genau das ist passiert. Die Länder sind wieder kreditwürdig geworden, weil sie nämlich nicht so ein riesen Schuldenberg hatten. Und dann wahrscheinlich hat das sogar diese große Expansionspolitik Chinas befeuert, weil China es sich erlauben konnte, jetzt auch Kredite sozusagen zu vergeben weil die Länder wieder kreditwürdig waren. Private sind viel stärker eingestiegen. Und wenn wir damals dann tatsächlich genau so ein Schuldeninsolvenzverfahren eingerichtet hätten, dann hätte jeder Gläubiger von vornherein gewusst, wenn ich zu viel, also wenn ich sozusagen ähm, ja, mehr als vernünftig ist, ähm, diese Verschuldungssituation vorantreibe, dann laufe ich Gefahr, meine Gelder nicht zurückzubekommen. Das heißt, ich fördere auch eine verantwortungsvolle Kreditvergabe. Das ist nicht immer und überall passiert. Und deswegen stehen wir heute vor genau dem gleichen, nein, vor einem schwierigeren Dilemma, weil eben andere Gläubiger, die nicht Teil des Pariser Clubs sind ähm, und ähm, eben auch private Gläubiger viel stärker drin haben, als es im Jahr 2000 der Fall war. Mhm. Ja. Aber ganz kurz zu den Chancen. Wir diskutieren das wirklich seit ich war damals sehr aktiv in der Kampagne das Jahr 2000. Und wir sind, glaube ich, heute einen Schritt weiter. Die Erkenntnis ist da, dass wir irgendwas brauchen. Aber ich sehe noch nicht, dass auf internationaler Ebene wirklich sich die Erkenntnis schon so weit durchgesetzt hätte, dass wir so ein, zumindest so einen Mechanismus, wie wir ihn gerne hätten, der nämlich tatsächlich auch sowas wie ein... Also die Idee muss ja sein, Sie hatten das genannt auf Augenhöhe, ne? Also die Idee muss ja eigentlich sein, dass sozusagen ein, ein, ein Mindest ähm, bei uns heißt es Existenzminimum, sozusagen. Es gibt ja auch so etwas wie ein Staaten Existenzminimum. Also es muss natürlich gewährleistet sein, dass Ausgaben für Bildung, für Gesundheit und so weiter, und zwar ohne die privaten. Also die öffentliche Daseinsvorsorge muss einfach öffentlich bleiben. und da sind ja auch dann wahrscheinlich viele unterschiedliche Interessen. Also ich glaube, wir haben wenig gewonnen, wenn wir ein Staateninsolvenzverfahren einrichten, wo es dann danach heißt, naja gut, aber wir können ja den Gesundheitssektor privatisieren oder den Bildungssektor privatisieren, dann brauchen die Länder ja nicht so viel. Also das muss ja auch wirklich gut ausgestaltet sein. Und ja, weiß ich nicht, ob wir da schon auf dem Weg sind, dass die Erkenntnis sich wirklich durchgesetzt hätte weltweit, also auf internationaler Ebene. Da darf ich direkt den Ball aufnehmen. Es wäre jetzt ja praktisch äh, mit der mit dem globalen einenden Problem und zwar dem Coronavirus, ähm, dieses, ich habe es am Montag schon mal in einem anderen Zusammenhang von ähm, jemandem zitiert, von einem Window of Opportunity zu sprechen sozusagen. Also jetzt ist, wenn nicht wenn jetzt ist klar, dass es transnationale Zusammenarbeit nur so geht und braucht, ähm, weil wir praktisch alle im selben Boot doch dann irgendwo sitzen und... Ähm, ist diese Chance, was die Entwicklungszusammenarbeit und die Neuaufstellung, Neuausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit auch angeht, verpasst? Weil was man ja sehen oder was wir ja sehen, der, sind durch, durch Compact, durch Marshallplan, durch gut multilateral natürlich in die EU Force, aber dass es in meinem, in, in meinem Verständnis eher wieder nationaler zugeht, ähm, was die, ähm, die zusammenarbeit angeht. Also die Frage, ähm, die, die Chance, gab es durch Covid eine, formuliert, aber gab es durch Covid eine Chance, diese, ähm, die transnationale Zusammenarbeit zu, ähm, zu stärken und da gestärkt herauszugehen? Diesen, diesen, diese Ansicht gibt es ja unter Fachleuten, dass die EZ gestärkt ähm, herausgehen wird aus äh, Covid, ähm, oder ist die Chance verschüttet? Vielleicht an beide einfach. Ja. Ich hoffe es sehr. Ich bin noch nicht, habe noch nicht mehr groß Gedanken, was es für die EZ bedeutet. Das wäre sehr interessant zu schauen. Ich sehe nur mit großer Sorge, was es zum Beispiel in dieser ganzen Impfdebatte oder auch Masken, egal was. Sobald die Krisensituation da war, war der Nationalismus immens. Jeder kümmert sich um seine Impfstoffversorgung, jeder kümmert sich um, um, um seine Versorgung mit Masken. Und da werden Grenzen zur Not auch noch mal ähm, geschlossen. Und ich habe das eigentlich als eine starke Nationalisierung im Krisenmodus wahrgenommen. Ich hoffe, dass ich, also es wird jetzt auch zum Beispiel im Rahmen von der ganzen Impfdebatte, wo man ja schon merkt, dass es uns überhaupt nichts nützt, wenn wir alle zu, selbst wenn wir irgendwann mal zu 85 Prozent geimpft sein sollten, es nützt ja wirklich nichts, wenn andere neue Varianten dann wieder nach Deutschland oder in die EU reinkommen und ich hoffe, dass im Zuge dieser Erkenntnis sich tatsächlich, also was wir eigentlich bräuchten, um jetzt mal pandemisch zu sprechen, ist tatsächlich irgendwie sowas wie eine internationale Governance, die solche ein Vorgehen ähm, in einer Pandemie und zwar auch, was Impfstoffversorgung, was Maskenversorgung und so weiter wirklich multinational regelt. Ähm, das wäre auch eher bei der WHO angesiedelt als bei der WTO, wo im Moment die ganzen Impfdebatten äh, über das TRIPS-Abkommen äh, quasi geführt werden. Äh, sowas müsste eigentlich die WHO regeln, also die Weltgesundheitsorganisation. Ähm, ich, ich hoffe einfach nur, dass solche Erkenntnisse in der Nachfolge, also ich habe gemerkt, in der Krisensituation hat es gar nichts gebracht und ich hoffe nur, dass es sozusagen in der Nachfolge Erkenntnisse langsam durchsickern und wir für die nächste Krise oder Pandemie oder was auch immer da kommen mag, insofern besser gerückt. Also wenn man sich vorstellt, die UNO ist im Zuge des Zweiten Weltkriegs entstanden, vielleicht passiert sowas, dass die Pandemie doch so ein großer Schock war, dass da nochmal sowas wie ein Multinationalismus wieder aufflammt. Ich hoffe es sehr, was es für die EZ bedeutet, das überlasse ich der Frau Schreiber. Also letztes Jahr habe ich gedacht, Wow, was für eine Chance, so schlimm die Pandemie ist. Aber jetzt, wo der Motor steht, dann kann man Änderungen anbringen. Was, äh, weil Motor repariert man ja nicht, wenn er im vollen Laufen ist, sondern wenn er, wenn er steht. Und äh, nicht passiert ist erstmal gar nichts. Und was mir wirklich äh, ganz große Sorgen macht, äh, Frau Knucker hat es gerade kurz schon erwähnt, das Tripswaver. Das ist halt die Freigabe der Patente, aber nicht nur die Freigabe des Rezepts sozusagen, sondern auch äh, Technologietransfer, Know-how und so weiter. Es gehört alles mit rein. Äh, Deutschland ist mittlerweile der große Blockierer. Äh, Deutschland möchte höchstens Lizenzen vergeben, aber das ist ja auch mit Geld verbunden und so weiter. Und, was tatsächlich, und das ist so kurzsichtig, weil äh, nach Covid-19 kommt eine andere Pandemie, das wissen wir doch jetzt schon. Und wenn jetzt äh, Produktionsstätten, gut, innerhalb von Deutschland ist es in einem halben Jahr gelungen, in Marburg eine neue Produktionsstätte aufzubauen. Schön, wir haben aber Technologie und Know-how, lassen wir das ein kleines bisschen länger dauern, äh, dann wären die, wenn sofort zugestimmt worden wäre, Wären die nämlich jetzt fertig, um das mal äh, umzurechnen. Es gibt, äh, die, das Argument ist, dass die da im, Glo im globalen Süden das sowieso nicht herstellen können. Die hätten das Know-how nicht, die hätten die Technik nicht und so weiter. Südafrika äh, hat eine sehr, aus, sehr große Pharmaindustrie. Indien ist die Apotheke der Welt. Die können das, die stellen auch und, äh, in Lizenz AstraZeneca und so weiter her. Das heißt, es, ist, äh, es gibt andere afrikanische Staaten, die könnten das auch schon. Das heißt, das wäre jetzt schon fertig. Die Argumente der Bundesregierung dagegen ist eben, naja, es ist ja nicht nur die Freigabe der Patente, es ist äh, Technologietransfer, Know-how. Wenn man die Patente freigibt, hat man keinen einzigen Impfstoff mehr und äh, verschweigt dass die Gegenargumente, die sie hat, ja eigentlich im trips so sowieso schon drin sind. Also das ist, finde ich ziemlich frech. Und ja, und mittlerweile sind selbst andere Industriestaaten einsichtig geworden, haben gesagt, sie unterstützen es nur, Deutschland äh, blockiert weiter und, ich, und da fehlt mir dann tatsächlich mittlerweile die Hoffnung. Die setzen auf COVAX-Fazilität, die, die reicht aber nicht, um äh, Afrika zu impfen, weil die hat sowieso nur 20 Prozent durch Impfung im Kopf. Und das, ich stelle mir das mal vor, da sagt irgend so eine Organisation unter äh, einer COVAX-Fazilität, äh, der... Ja, die, die, die, der Süden hat ja so viel Impfstoff und der globale Norden hat sehr wenig, aber ihr kriegt nur 20 Prozent. Und ich möchte mal wissen, was wir dann sagen. Also das möchte ich wirklich mal wissen. Äh, wie unverschämt wir das finden würden, dass die sich die Rachen vollstecken und wir kriegen bloß 20 Prozent, wenn sie was übrig haben. Also äh, alleine das lässt mich ein kleines bisschen an ihrer Hoffnung zweifeln, Frau Knucke. Ich habe es ja hin, im kleinen bisschen im Hinterkopf immer noch. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann äh, sage ich einfach, wir brauchen ganz, ganz dringend äh, eine andere Aufstellung, äh, was Wirtschaft und Handel angeht. So geht es nicht weiter. Vielleicht dazu passt ja das war ein Kommentar eines Teilnehmers. Ist es nicht eine Illusion, davon zu sprechen, wir sitzen im gleichen Boot, ist es nicht machtspilotisch so, dass wir in sehr unterschiedlichen Booten auch vielleicht im gleichen Meer sitzen? Aber alleine werden wir wahrscheinlich nicht untergehen, oder das ist also das zu pessimistisch gesagt? Es werden vielleicht beide Boote untergehen, nur das eine Boot ist wesentlich luxuriöser ausgestattet. Okay. Ja, wir sind tatsächlich, ähm, also ich hätte. Das ist jetzt echt schade, aber ähm, ich glaube, wir machen tatsächlich <lacht> irgendwo auch Schluss. Nach, aber ich hätte mich das sehr dafür interessiert, gerade auch wie das in Deutschland oder natürlich, Frau Sie sind natürlich prädestiniert dazu, ähm, ident, ähm, im Internen, in ähm, gerade auch im Ausschuss für Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung abläuft, ähm, wo denn da möglich ist, ja eine mögliche politische Perspektive skizziert, ähm, wo denn tatsächlich Umsetzungsmöglichkeiten für die ähm, Dinge da sind, die wir wissen, dass sie, und Umständen verändert werden müssen. Jetzt möchte ich es aber so gehen, jetzt nochmal einmal eine Chance, eine offene Frage von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ob es Punkte gibt, die Sie jetzt noch brennend interessieren, wo Sie gerne loswerden wollen würden an unsere, Teil, unsere Diskussionspartnerinnen, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt. Dann ähm, jetzt aber noch praktisch die, ähm, die Gelegenheit für die Referenten ähm, nochmal zur Sprache zu kommen, ähm, wie gesagt. Wer möchte beginnen? Frau Schreiber vielleicht? gibt es, ein, gibt es etwas, was, Sie praktisch, was, was noch wichtig wäre, ähm, was noch wichtig wäre mitzunehmen von all dem, was noch gesagt werden könnte. Was ich jetzt gerne noch angesprochen hätte, wo aber die Zeit einfach nicht gereicht hat, Uh, wäre das Lieferkettengesetz. Ja. Oder ich, so wollte eigentlich, genau, ich wollte eigentlich die Brücke ja. schlagen, praktisch über diese, dass man davon ausgehen kann, dass nach Covid vielleicht auch die Investitionen wieder an oder wieder mehr werden. Da gibt es zum Beispiel eine Publikation der Hochschule Flensburg. Ich rede jetzt einfach mal kurz in, in Ihre Abschlussstatement rein. Und dann kommt direkt ähm, in dieser Publikation schon das Gegenargument des Afrika-Vereins ähm, der deutschen Wirtschaft, die sagen, wenn man, wenn man sagt hier, ähm, das muss von Anfang an richtig gemacht werden, jetzt diese Investitionen oder wenn es da neuen Schwung gibt, aber das ist den Mittelständlern nicht zuzutrauen, weil ähm, es ist zu viel Bürokratie und so weiter, das ist natürlich, ähm, sind alles hochinteressante Punkte darüber zu diskutieren. Bitte. Da können wir aber garantiert noch einen ganzen Abend drüber diskutieren. Absolut, ja. äh, vor allen Dingen. Aber wenn investieren, dann richtig. Das wäre natürlich toll. Ja. Ich meine, ja. äh, was bei der Qualitätskontrolle geht, das sollte bei Menschenrechten und Umweltstandards ja doch wohl auch machbar sein. Äh, und äh, wie gesagt, ich kenne die Argumente der Wirtschaftslobby. Um das mal so ist ja nicht nur der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft und ich habe den Krimi Hautner miterlebt im Bundestag, was das Lieferkettengesetz angeht. Und es wäre gerade ein Lieferkettengesetz, würde jetzt die Welt nicht unbedingt retten, aber doch äh, gerade die, die, die Beziehungen auch mit Afrika äh, ein ganz großes Stück verbessern. Ein Lieferkettengesetz mit bis allerdings. Ne? Vielleicht schärft sich das ja noch nach in der nächsten Legislatur. Ist aber vielleicht auch ein Ansatzpunkt, weil das wäre ja auch noch ähm, interessant gewesen. Wo können die ähm, hier Think Global Act Local, wo kann man tatsächlich auch als äh, jetzt hier Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder als Bürgerinnen und Bürger ähm, an einem fairen, äh, fairen Handelspolitik teilhaben? Da ist das Lieberkettengesetz ja vergeben, das ist sehr konkrete, ein sehr konkreter Ansatzpunkt, um das mal so zu sagen. Also, ja. Der Gitter, hier ein, der hat Auswirkungen aufs Vergaberecht, der hat Auswirkungen ja. auf Handelsverträge übrigens auch. Wenn ja. sich das diatral entgegensteht, dann muss man gewisse Handelsverträge auch ändern. Vielen Dank. Frau Knoke, ähm, darf ich von Ihnen auch noch ein Abschlussstatement einfordern oder gibt es noch was, was Sie sagen möchten? Ich würde dann vom Lieferkettengesetz so spannend und wichtig, ich das finde und ich glaube Nachschärfen wäre ganz, ganz wichtig auf der europäischen Ebene, weil das steht ja, ja auch an und da habe ich die große, große Sorge, dass Deutschland nämlich als mächtigstes Land sozusagen der EU genau das versuchen wird zu sagen, das ist jetzt unser Gesetz und genau so und keinen Schritt weiter. Das heißt, da wäre vielleicht tatsächlich die Hoffnung, dass eine andere Regierung in der nächsten Legislaturperiode da in Europa ein anderes ähm, auftreten hat, weil ein europäisches Lieferkettengesetz wäre das, was wirklich Auswirkungen hat. Da hat die Wirtschaft ausnahmsweise mal recht gehabt, sowas macht mehr Sinn auf europäischer Ebene. Ich bin trotzdem froh, dass wir das deutsche Lieferkettengesetz ähm, wenigstens mal zustande gebracht haben. Was mir noch wichtig wäre, wäre, glaube ich, weil es auch so ein bisschen den Bogen spannt, wir haben ja bevor die Covid-Pandemie nach Europa geschwappt ist, sage ich mal, ausgebrochen war sie vorher schon, aber im März 2020 hat die EU ihre neue umfassende Strategie mit Afrika vorgelegt und es war genau das, sie hat die Strategie vorgelegt und ich glaube, nach Covid brauchen wir eine andere, jetzt hat sie das Parlament auch bestätigt, aber eigentlich bräuchten wir nach Covid ähm, einen, einen Aufbau, einen, einen, eine neue Strategie nochmal, weil einfach wirklich die Herausforderung A, es wurden strukturelle Schwächen klar, es wurde relativ klar, oder Frau Schreiber hat es auch gesagt, die nächste Pandemie kommt bestimmt, auch dafür müssen wir gerüstet sein. Also nicht wir, sondern Afrika. Und da hat, glaube ich, die Pandemie sehr, sehr deutlich gemacht, wo die strukturellen Schwächen wirklich sind. Und ich glaube, sowas müsste sich in einer umfassenden Strategie tatsächlich widerspiegeln. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man tatsächlich jetzt nicht zu einem Weiter-So und das ist die Strategie im Wesentlichen, er hat viele nette Elemente, aber letztendlich ist es ein Weiter-So in den Beziehungen und ich glaube, wir brauchen tatsächlich einen Neustart und ich würde mir sehr wünschen, dass es in dem Sinne, wie die Frau Schreiber das vorhin auch gesagt hat, im Konzert mit allen, also EU und Afrika, nicht, dass EU wieder irgendwas vorlegt, wo sie von mir aus äh, auch afrikanische Papiere für gelesen hat, sondern dass man das gemeinsam erarbeitet, dass man die Zivilgesellschaft einbezieht, dass man die Parlamente einbezieht und dass man wirklich mal eine gemeinsame Strategie, weil nur dann, das ist das, was ich mit Partnerschaft auf Augenhöhe, wir haben keine Partnerschaft auf Augenhöhe im Handelsbereich, das wäre völlig illusorisch, da sitzen wir wirklich in zwei verschiedenen Booten. Ähm, aber eine Partnerschaft auf Augenhöhe kann man trotzdem etablieren, indem man gemeinsam Interessen verhandelt und gemeinsam erarbeitet. Und das würde ich mir wünschen für die Post-Covid-Zeit. Das ist ein sehr schönes Abschlussstatement. Und ähm, da möchte ich im Prinzip ähm, einfach nur äh, die ähnlichen Worte wie am Montag schon benutzen. Ich glaube, es, dieses Thema ist so wichtig oder so zentral, ähm, dass man sich damit beschäftigen muss und ähm, auch nicht drum kommt, weil ähm, wir werden es irgendwie nur schaffen oder in diesen Bereich kommen, auch den die ähm, SDG oder die nachhaltigen Bildungsziele skizzieren oder ob sie ja konkret eigentlich sagen, wenn irgendwie die dysfunktionalen Abhängigkeiten zugunsten wirklicher Partnerschaft und ähm, gegenseitiger ähm, Bereicherung abgelöst werden und ähm, dazu muss man wissen, wie es läuft oder zumindest eine Ahnung davon haben. Und deshalb möchte ich mich jetzt sehr herzlich bedanken bei ähm, unseren ähm, beiden Gästen ähm, für diese zweite Veranstaltung und auch natürlich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie, ähm, wie gesagt, es sind auch schon Leute von Montag mit dabei gewesen. Das freut uns natürlich ganz besonders und ähm, kann an alle nur appellieren, da dran zu bleiben. Es wird sich da sicherlich einiges ähm, einiges tun ähm, und die Referenten heute Abend ähm, publizieren dazu auch sehr regelmäßig, das ähm, lohnt sich sehr, das mal, ähm, mal immer wieder sich anzuschauen, was da passiert. Und ja, in dem Sinne, vielen herzlichen Dank. Dann machen wir jetzt äh, an der Stelle Schluss und ähm, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ähm, genau alles Gute und Gesundheit. Vor allem.